Gut, so, also ich erzähle jetzt ein bisschen was über Datenaufbereitung mit Tabellenkalkulationsprogrammen. Also ich mache das in Kalk, die Datenaufbereitung, genau, und ich gänze vor allem Beschreibungen. Und dann braucht man natürlich, also das braucht man also mal die Daten, dazu kann man sich so abfragen, habe ich da schon erstellt mal. Beispiels, und hier habe ich jetzt so allgemeine Abfragen. Abfragen zu vor allem geografischen Projekten. Einmal hier zu aktuell zu Flüssen und Siedlungen. Da kann ich jetzt mal ein Beispiel von so einer Abfrage mal zeigen. Hier dann hier Kolumbien oder sowas. Mach jetzt hoffe ich, dass dann noch nicht Genau und dann also das ist eine Abfrage, in indem man sich alle Datenobjekte anzeigen lassen, die jetzt in dem Fall keine deutsche Beschreibung haben. Genau und dann haben wir hier halt das Ergebnis und das tue ich dann halt eben als CSV exportieren. Und dann öffne ich das mit Kalk. Dann. Okay. Genau und dann in Kalk tue ich dann eigentlich noch, halt tue ich das dann so weit halt vorbereiten, dass ich es dann mit Quick Statements hochladen kann. Genau, also und hier muss ich dann erstmal, ich brauche ja nur die Q-Nummer, also deswegen hier mit ist gleich Teil kann man das machen, da kann man sich dann also sprechen den Teil nehmen. Also zuerst gibt man die Zelle an, von dem man den Text haben möchte, dann die 32 ist, also ab dem 32. Zeichen möchte man den Text haben und 9, weil man möchte 9 Zeichen haben, weil aktuell haben die Q-Nummern sind ja praktisch, es gibt ja auch so 60, Q61 Millionen, muss das mehr gerade das heißt, die sind 60 das sind achtstellige Zahlen, bloß noch die Q, der Buchstaben Q heißt und dann neun Stellen, deswegen die neun, ja, genau. Und wenn man das dann hat, dann kann man das halt runterkopieren und dann Ja genau, und dann macht man halt eben, dann gibt man halt danach dann noch die Beschreibung an, die man wählen möchte und dann eben kann man das Ganze verketten, dann hat man und dann kann man das halt auch wieder runterkopieren. dann noch oben drauf schreiben, halt was man für eine Sprache hat. Und dann kann man das eigentlich auch schon relativ schnell in Quick-Statements hochladen. Dann gibt es noch so Sonderfälle, das manchmal. Hat man ja nicht immer die gleiche Beschreibung. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man, halt den, dass man das sich dann das zuordnet, dass man es anhand von einem Kriterium zuordnet. Davon, dazu gibt es den S-Verweis. Ja, genau, und das zeige ich mal kurz anhand einem Beispiel. Also, dass wenn man hier halt verschiedene Staaten beispielsweise hätte oder so dann ist es so, dass, oder da nutze ich es vor allem, dass wenn ich verschiedene Staaten habe, dann und weil ja nicht, weil die Staaten, also beispielsweise die Türkei ist so ein Fall, das heißt ja nicht in, also das ist nicht eine Siedlung in Türkei, sondern in der Türkei, also das ist eine Sonderform, weil der Artikel von der Türkei, also das grammatikale Geschlecht, anders anderes ist, genau. Und es sind dann noch so Sonderformen. Für sowas eignet sich der S-Verweis. Und dafür muss man einmal dann. jetzt eben verschiedene Staaten hätte, dann kann man das eben halt oder halt auf verschiedene andere Kriterien muss man halt überlegen, nach was möchte man suchen, dann dann ist es halt so, dass man dann halt hier, dann kann man also sagen, ich möchte jetzt nach in dem Fall jetzt, was sich in Spalte E befindet, hier suchen und das, ich möchte nach dem, was sich in Zelle E2 in den Spalten E befindet. Genau, also dann schreibt man das so, das heißt, in dem Fall suche ich jetzt nach dem, was sich in der Zelle E2 befindet, in der Spalte, in den Spalten I und J, oder ich suche eigentlich nach dem in der Spalte I und lasse mir dann das zurückgeben, was sich in der Spalte J befindet und das 0 am Ende, das bedeutet, dass es eine komplette Übereinstimmung geben soll. Ja, genau. Das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Funktionen. Dann gibt es noch manchmal, wenn man sich nur einen Teil davon an oder halt, wenn man nach was suchen will, dann kann man es gleich finden. Kann man sich dann das Zeichen ab dem das beginnt, zum Beispiel anzeigen lassen oder halt das Verketten, Das ist wichtig, ja, genau. Und dann eigentlich was noch manchmal ganz hilfreich sein kann, ist die Text, die Funktion Text in Spalten. Die findet man hier. Da kann man dann nämlich Hier. hier, und hier cool. Genau, und das ist auch eine ganz hilfreiche Sache: eben das Text in Spalten, die Funktion, damit kann man dann auch Sachen wieder auftrennen, wenn man was nochmal anders darstellen möchte. Genau, ja, das sind eigentlich so die. Funktionen, die ich hauptsächlich nutze, ich weiß nicht, vielleicht habe ich gerade noch eine vergessen, die ich sonst viel benutze, aber das würde ich sagen, sind so die Funktionen, die ich am meisten nutze und damit, wenn man die kombiniert, dann kann man eigentlich Daten relativ schnell aufbereiten. Ja, Genau. Das war's. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr dann gerne auf mich zukommen, dann kann ich euch helfen vielleicht, oder ja, oder vielleicht. ich freue mich auch, wenn ich noch andere Sachen da nehme, wenn ihr noch was anderes kennt, dann ja.